Richtig schön einzuleuten und das macht Jörg Müller von der Universität der Künste, Gastprofessor dort zurzeit Einfach mal Hallo sagen Jörg. Ja, herzlich willkommen zum digitalen Salon im Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und ich gebe das Wort zurück an Marlies Schaum. <lacht> das ist ja fix. Wir sind ein äh, eingespieltes Team, wie man merken kann. Also... Hier mit ganz offiziell äh, herzlich willkommen tag und schönen abend äh, zum zweiten digitalen salon von der radio wissen und dem humboldt institut für internet <lacht> und gesellschaft wir interessieren uns heute dafür wie die intelligenten städte der zukunft aussehen werden wie wir in ihnen leben werden und ähm, es ist ja nun mal so dass städte immer mehr wachsen es gibt ja diese prognosen dass ab 2050 70 prozent der menschen weltweit in städten leben werden jetzt sind es schon mehr die in, in einer stadt leben als und mehr Menschen heißt mehr Herausforderungen, mehr Probleme. Wie sollen die alle wohnen, leben, arbeiten? Wie sollen die alle von A nach B kommen, möglichst sicher? Wie kommen die alle miteinander aus, ohne Chaos, ohne Armut und ohne irgendwelche Risiken? Und vor allem auch ohne Umweltprobleme. Und das sind Fragen, die kann man, glaube ich, mehr als eine Stunde lang diskutieren, was wir heute leider nicht machen können. Und zu jeder Frage. der Zukunft, wie werden wir sie nutzen, wie werden wir an ihr teilhaben können, aber auch wie werden wir uns in ihr bewegen, das sind so drei grobe Bereiche und bei all dem interessiert uns am allermeisten, wie machen wir das vernetzt, digital, für uns ist nämlich die Stadt der Zukunft, die intelligente Stadt der Zukunft eine digitale Stadt, eine vernetzte und äh, jeder Talk lebt von seinen Gästen, deswegen haben wir uns äh, vier kompetente Menschen eingeladen, die all dazu was sagen können. Ich fange mal mit der Dame natürlich an. So macht man das ja. Ne? Nadine Heinig hat eine Plattform mitgegründet, die heißt Plan A. Es ist eine Kommunikationsplattform für Architektur und Design von morgen. Nadine ist auch eine der, falls Sie es noch nicht wussten, 111 Frauen von morgen. 100, 100 111. Im Jahr 2011 war es, genau, wurde sie ausgezeichnet als eine der 100 Frauen von morgen im Rahmen dieser Initiative, glaube ich, Deutschland Land der Ideen. Ähm, Ziemlich viel Morgen. Du hast auch ein Buch herausgebracht, Digital Utopia. Da geht es um Architektur von Morgen. Also alles Morgen, alles Zukunft. Eben schon kurz vorgestellt, Jörg Müller ist Gastprofessor an der Universität der Künste zurzeit. Er interessiert sich besonders für Human-Computer-Interaction und vor allem für Oberflächen, vor allem für interaktive Oberflächen. Für welche interessierst du dich im Besonderen, Jörg? Ja, Insbesondere für Oberflächen, die draußen auf der Straße sind, also in der Stadt. Da gibt es ja eine ganze Menge Oberflächen. Und ähm, wenn man sich mal so die Displaypreise in den letzten Jahren so anguckt, glauben wir, dass in der Zukunft viele von diesen Oberflächen digital und interaktiv sein werden. Und damit beschäftige ich mich. Andreas. Hier zu meiner rechten Stadtplaner, Regionalplaner, aber vor allem hier, weil ähm, du gerade dafür sorgst, dass in Städten wie Berlin oder in meiner Heimatstadt Köln überall blau-weiße Plakate hängen und darauf drauf ist so ein kleines Auto und dann stehen so Slogans drauf wie ähm, Hallo frei parken oder von jwd nach KDW. Das ist eine Werbeaktion von Daimler für das aktuelle Carsharing-Angebot Car2Go und äh, Andreas Leo ist Pressesprecher von Car2Go. Ähm, warum sollte ich überhaupt mein Auto teilen? Ja, das machen ganz viele Leute schon, dass die Auto teilen, nämlich Leute, die sagen, ich brauche eigentlich ein Auto nur ab und zu. Ich brauche es nicht ständig, weil ich irgendwie in der Stadt wohne und weil ich im Nahverkehr nutzen kann und Fahrrad fahre, aber ab und zu brauche ich halt mal eins. Und dann muss ich mir nicht unbedingt eins kaufen, sondern ich kann es auch teilen. Und Ist auch mit einem geteilten Auto heute hergekommen? Ich bin heute mit einem geteilten Auto schon gefahren. Jetzt bin ich ganz brav mit der U-Bahn gefahren, aber ich werde dann mit einem geteilten Auto wieder nach Hause fahren. Mal kurzer Blick in die Runde. Wie viele Menschen hier in diesem Raum benutzen Carsharing? Eins, zwei, drei. Ja, eine Minderheit, aber das kann ja noch werden, ne? Herausforderung für ja. heute Abend. Okay. Genau. Dann zu meiner Linken sitzt noch Frank Rieger, einer der Sprecher des äh, Chaos Computer Clubs. Man Hallo. kann es so sagen, hat Spaß an Technik und an Computern, aber nicht nur das, sondern interessiert sich auch dafür vor allem natürlich, wie technische Entwicklungen, welche Folgen sie haben auf die Gesellschaft, in der Gesellschaft und hegt und pflegt so ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen, die sehr viele Daten über uns und von uns sammeln und horten. Wenn ich jetzt das Thema vernetzte Stadt aufbringe, woran denkst du dann zuerst von? An enormen Geldverschwendung. Oh, <lacht> gut, ich dachte an Daten. Daten, äh, Daten, Daten. Ja gut, ich meine, die Daten, Daten werden anfallen und wir werden uns damit äh, arrangieren. Die Frage ist halt eben nur finden wir Wege damit so umzugehen, dass der Nutzen, den wir davon haben für uns alle, dass der tatsächlich gegeben ist und nicht nur ja, sag mal, so Spielzeug wie halt Smart Grid dabei rauskommt. Wird immer wieder ein Thema sein heute bei uns, die Daten, ja. die anfallen, die gesammelt werden und was wir mit denen machen. An dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, gerne der Aufruf an Sie alle, jederzeit melden zu Fragen. Wir machen auch regelmäßige Fragerunden, aber wenn irgendjemand eine tolle Idee hat, immer gerne her damit. Ansonsten würde ich nämlich zuerst klären, worüber wir reden, nämlich über die intelligente Stadt. Und ich habe ja eben behauptet, die intelligente Stadt ist für uns die Stadt der Zukunft, die ist vernetzt, die ist digital. Dazu muss man klären, was ist eine digitale Stadt. Jörg Müller, was ist eine digitale Stadt? Tja, also für mich ist eine digitale Stadt... Würde ich denken, alle Städte heutzutage schon auf eine gewisse Art digital. Ja, wir haben einen ganzen Haufen Netzwerke, wir haben Mobilfunknetze, wir haben alle möglichen Bildschirme, schon, die jetzt schon draußen installiert sind. Also ich glaube, es geht eher darum, um eine, um eine weitergehende Entwicklung. Also es ist nicht so, dass irgendwie digitale Stadt was in der Zukunft ist, was jetzt noch nicht da ist, sondern es ist eher so, dass die Stadt zunehmend weiter digitalisiert wird von ja. dem Standpunkt, wo wir jetzt heute stehen. Nadine? Also ich glaube jetzt so aus architektonischer Sicht, glaube ich, gibt es nicht... So eine Definition, ähm, was ist die digitale Stadt? Also, die Digitalisierung wirkt sich halt auf verschiedenen Ebenen auf die Architektur aus. Und wenn wir jetzt wirklich so bei den eben so der Stringung von Gebäuden mit Informations- und Kommunikationstechnologien, dann ist sicher das so aus meiner Sicht, was jetzt so auf der städtischen Ebene wirkt, ist einfach dieses Phänomen der Medienfassaden, weil also halt Fassaden, die ähm, also Medienfassaden ist auch kein klar definierter Begriff, zum Beispiel, weil das alles ein relativ neues ist. Das mal locker. Du kannst ja, genau. alles also, halt so Beispiel halt so Fassaden wie Kunsthaus Graz oder so, die halt wo die Fassade dynamisiert wird, also das heißt, wo irgendeine Form von Lampen, äh, LEDs oder was weiß ich integriert sind. Es gibt aber auch mechanische Medienfassaden, nur also aus am Rand ähm, und die halt auf den Stadtraum wirken. Das ist sicher das, was. Momentan, aus meiner Sicht, was wirklich so in Bezug auf Architektur... Um also eine Kommunikationstechnologie, die integriert wird in den öffentlichen Raum, in den städtischen Raum. Mhm, Ist es überhaupt genau. das, worüber wir reden, also dass es eine Informationstechnologien gibt und Kommunikationstechnologien und die werden in der Stadt benutzt, installiert? Ja, also vielleicht muss man das Ganze jetzt zum Beispiel Carsharing oder sowas, was ja auch einen Einfluss auf die Stadt hat, hat aus meiner Sicht ähm, schon natürlich auf die Benutzung von Architektur einen Einfluss, aber jetzt nicht ähm, wie ähm, nicht auf die Gestaltung, also... Ähm, ich sehe da nicht, dass dann irgendwie ein Haus deswegen anders aussieht. Das sind ja auch alles verschiedene Bereiche. Mhm. Klar, genau. Es gibt die Architektur, es gibt aber, die Mobilität. Aber zum Beispiel, also konkretes Beispiel, ich meine, wenn wir tatsächlich Städte haben, in denen es halt keine privaten Autos mehr gibt, dann brauchen wir auch keine Parkhäuser mehr. Insofern hat es natürlich schon einen Einfluss auf Architektur. Ja, klar, ne? aber, also, aber das ja. ist halt ein sehr langer Prozess. Also im Moment fahren immer noch genug von diesen fetten SUVs klar, rum, die Riesengeräten brauchen. Gibt es denn schon Städte, von denen ihr sagen würdet, also du hast ja gerade gesagt, Jörg, die wird nicht erst erfunden, die digitale Stadt, die Stadt der Zukunft, die ist schon im Werden. Gibt es denn Städte, die möglichst nah dran sind, schon an dem, was wir von einer digitalen Stadt erwarten, also wo wirklich Technologien im öffentlichen Raum nutzbar sind, installiert werden, vernetzt werden untereinander, sodass man eine Stadt anders erlebt und nutzen kann? Kennst du Städte? Also ich glaube, Berlin steht schon weltweit nicht so ganz schlecht da. Ja? Also in den USA ist das in vielen Städten, gerade mit äh, Medienfassaden oder Bildschirmen, die irgendwie draußen sind, eher ein bisschen weniger. Ähm was macht Berlin denn, was Berlin, an, also welchen Anteil, digitalen Anteil hat Berlin als Stadt? Also was in Berlin relativ viel passiert, ist, dass in Berlin viel experimentiert wird. Also es gibt viele Künstler, viele Wissenschaftler, die eben mit der Digitalisierung der Stadt ähm, äh, arbeiten und das eben in Berlin ausprobieren. Und dadurch, das ist glaube ich, was das in Berlin besonders stark vorhanden ist. Aber irgendwas ist. Konkretes. Also ganz, ganz klassisch vom Chaos Computer Club das Projekt Blinkenlights, ja? Also das, wann habt ihr das gemacht? Das war schon. Ähm, das war oh Gott, schon wieder so viele Jahre her. Ich <lacht> <lacht> weiß auch nicht so Kopf. Aber es schon so gefühlt zehn Jahre her. Also Blinkenlights war der, da haben wir der, das Haus des Lehrers am Alexanderplatz neben dem Kongresszentrum, wo wir unseren Kongress gemacht haben. Da haben wir eine Pixelfassade draus gemacht, also hinter jeden, jedes Fenster einen Scheinwerfer installiert, der digital angesteuert ist und so, dass man halt im öffentlichen Raum plötzlich ein großes Display hatte, mit dem man zum Beispiel Pong spielen konnte oder seine Liebesbotschaften durchscrollen lassen konnte. Also das war halt so quasi die Interaktion mit dem öffentlichen Raum, die, die da möglich wurde. Und danach ging halt diese Welle ja auch los, also dass diese Medienfassaden jetzt, also was weiß ich, in Shanghai mit irgendwie bunten LEDs auf riesigen Wolkenkratzern und so, also das sind jetzt so die, die Endpunkte aber der also interessant dabei fand ich dass der äh, dass sich sowas auch ausspielt ne? also dass man halt also der dass der Neuheitswert schon abnimmt äh, insbesondere die Tatsache wenn so eine Fassade ganz neu ist meinst du, ist irgendwann nicht mehr interessant sehr schnell genau, nicht mehr interessant. also es wird halt angefangen die zu benutzen mhm. ja, also halt also der, und der Nutzwert von so einem Ding ist äh, der ist dann in der Regel vollständig anders als der der man plant also es ist halt auch so, ein, so, ein, so eine Lehre, die wir aus Blinkenheits gezogen haben, ist, äh, man kann die tatsächliche Nutzung also nicht wirklich vorhersehen, sondern man muss den Leuten Spielraum geben, Experimentierraum geben. Was hattet ihr denn erwartet, was die Leute über diese Fassade laufen lassen? Was haben sie ähm, dann gemacht? Na die Leute, also es fing halt an damit, dass wir den Leuten gesagt haben, okay, kannst du hier eine Textbotschaft durchscrollen lassen, die du per SMS hinschickst und dann haben die halt... Zum, zum ersten natürlich die Liebesbotschaften da hingeschickt und dann am Ende haben sie es ganz praktisch benutzt mit irgendwie, hallo, ich komme zehn Minuten später, wart noch kurz auf mich. So, also wir haben es halt einfach als öffentlichen Notizblock benutzt. So. Äh, und, äh, oder haben halt, also wir hatten dann so ein, es gibt da so ein, so ein Blinkenpaint, also eine Möglichkeit, Animationen drauf zu schicken, äh, die äh, und die wurde für alle möglichen äh, abgefahrenen Sachen mit uns inklusive Filmdrehs, also dass die Leute dann halt sozusagen getimt haben, wann haben sie da was drauf und haben dann ihre Musikvideos verworfen. Also, das ist halt eine sehr, sehr bunte und sehr, sehr vielfältige Nutzung. Und Das ist halt eine der Lehren, die wir da gezogen haben, ist halt, man muss den Leuten möglichst viel Spielraum geben, äh, damit sie eben mit, ja, mit, so einem neuen, mit so einem neuen Spielzeug halt auch äh, sinnvolle Sachen tun können. Dann bleiben wir doch erstmal bei diesem Thema Architektur. Also Fassaden ist ja ein Teil der Architektur, Häuser kann man aber auch von innen gestalten und man kann ja auch die Form von Häusern gestalten. Nadine, was sind so ja, Häuser der Zukunft für so eine intelligente Stadt? Wie können solche Häuser aussehen? Also ich denke schon, dass es... Äh Halt immer mehr dahin geht, dass sich Gebäude halt zu so adaptiven Systemen entwickeln. Was die, du also die sich halt an die Umwelt und an den Benutzer anpassen. Das ist jetzt auch keine, also das ist eine Entwicklung, die schon halt einige Jahre oder Jahrzehnte läuft. Aber ein Punkt ist sicher, ähm, dass Gebäude einfach immer mehr ähm, also jetzt gerade auch im Hinblick auf Energieeinsparung und so weiter, ähm, sich automatisch zum Beispiel halt an den Sonnenstand, an einfach halt Wetterverhältnisse anpassen, ähm, das ist das Thema schon, aber dass das sozusagen... Ähm, das wird natürlich viel von Ingenieuren vorangetrieben, so Klimatechnikern, das ist auch, oder Klimaingenieure ist ein Begriff, also ein Bereich, den es auch noch nicht so lange gibt. Aber ich glaube, dass da dann auch dazu wichtig ist, einfach die Kompetenz von Architekten, das einfach nicht nur aus einer technologischen Sicht zu sehen, sondern auch wirklich zu gestalten, weil ja ein Gebäude immer auch in sinnliche, also sinnlich erfahren wird. Also du meinst nicht nur, dass es eine intelligente Klimaanlage in dem Gebäude gibt oder dass die Fassade so gestaltet ist, dass Sonnenenergie genutzt werden kann, um irgendwann zu heizen damit oder so? genau. Was meinst also, du damit sinnlich? Also, ja, genau. Also, das ist halt wirklich, äh, das, ich meine, man kann halt ähm, in. Äh zum Beispiel, wenn man, jetzt, also wenn man das jetzt ganz praktisch sieht, ein Gebäude irgendwie soll, passt sich an die Sonneneinstrahlung und an den Wind an. Da kann zum Beispiel so ein hässliches Jalousie hoch und runterfahren, was weiß ich, aus irgendwelchen komischen Lamellen. Es kann aber auch irgendein wirklich Designtes, nicht im Sinne von überdesignt, aber wirklich ein überlegtes System. Also es gibt zum Beispiel von, also es gibt es schon so einige Prototypen in Spanien. In Barcelona von Cloud9, das MediaTick-Gebäude, das ist, glaube ich, 2010 eröffnet worden. Das hat halt zwei Fassaden, die sind mit, ähm, dem, mit so einem Kunststoff wie auch die Allianz Arena in München, sind die also so Kunststoffkissen. Und ähm, in dem einen Kissen wird halt, ähm, also zur West- und zur Südseite, und dann wird dann zum Beispiel ähm, Schwefel bei Sonneneinstrahlung rein, also die sind an sich transluzent und dann ähm, kommt Schwefel rein und dadurch vernebelt sich das, dieser, die, die, die, die, die Kissen und dadurch wird der Innenraum verschattet und in, einem anderen, in der anderen Fassade sind so zwei so perforierte ähm, Metalloberflächen und die auch bei Sonneneinstrahlung dehnen sich die Kissen aus die überlagern sich und dann wird das verschattet also da kann man ganz viel ähm, also das ist einfach auch eine gestalterische Aufgabe weil wir halt einfach eben also als Menschen halt irgendwie in einer ähm, gestalteten Umwelt leben Kommen wir zu dem vielleicht nicht, noch ganz ja? nur abschließend der andere Punkt ist auch, dass ich glaube schon das Gebäude auch immer mehr so an den ähm, eben so sich äh, so eine Art Feedback di auf die Präsenz des Menschen geben. Also was das hört halt sich total theoretisch an? Ne, also das also, ist eigentlich zum Beispiel mit diesen Blinking Lights, dass halt einfach okay. das Gebäude wirklich, dass es das schon so eine Form von Interaktion gibt und dass man halt einfach auch eben mit seiner Umwelt irgendwo in Kontakt ist und nicht an. Das heißt nicht, dass man mit dem Gebäude spricht oder so oder dass alles grell blinkt, aber dass es so eine Art von sinnlicher Rückkopplung gibt. Es gab doch so einen Modellversuch, ich glaube von der Telekom, hieß das? Teehaus haus oder sowas oder so, T-Lab oder ja, so? Nee, t com lab. House. t com House, genau. Ähm, das war ein Haus, das komplett ja, mit Informations- und Kommunikationstechnologie vollgestopft war unter den Oberflächen, das mhm. quasi ein Benutzer, also das auf den Benutzer quasi auch reagiert. Ne? Ja, heizt, das, wenn geheizt werden muss. Mhm. Aber das, also es gab halt um so 2000 rum, gab es eine ganze Menge ähm, von diesen sogenannten intelligenten Häusern, also das t com House, das Orange-Haus und keine Ahnung, also es eine ganze Menge, aber die sind eigentlich immer... Ohne Architekten gestaltet worden. Also, da gab es kein einziges, auch dieses t haus das war ja von Weber, Fertighaus an der Deutschen Telekom, so eine Kooperation. Mhm. Und ähm, das war nämlich halt genau der Punkt, dass es nicht darum ging, irgendwie eine sinnlich gestaltete Umgebung. Und damit meine ich halt, wie gesagt, nicht, dass es darum Kommerz geht oder, oder um irgendeinen Star-Architekt, der sich ausleben muss, sondern halt irgendwie eben für den Menschen gestaltet. Und das. Diese Entwicklungen wurden halt bei diesen so intelligenten Häusern in erster Linie von den Unternehmen vorangetrieben, weil es halt neue Absatzmärkte waren und die hat man versucht sie zu erschließen. Das hat unter anderem deswegen nicht funktioniert, weil halt die Schnittstellen nicht, also die Geräte nicht miteinander funktioniert haben. Und, ähm Aber es klingt für mich ehrlich gesagt erstmal super, dass es ein Haus hat, das erkennt, wenn ich mich näher... Ich bin noch zwei ja, Kilometer entfernt und es fährt die Heizung hoch. Ja, das oder ich mache ja. abends das Licht aus mhm. und dann erkennt das aus: Ah, die geht jetzt schlafen, ne, die sie ist jetzt gleich im Dann fahren wir auch mal jetzt die Heizung wieder runter und ähm, nutzen jetzt vielleicht die Zeit, um die Waschmaschine mhm. anzuschmeißen, weil Strom verfügbar ist oder so. Also klingt für mich erstmal faszinierend und gut. Aber das Problem ist ein bisschen eigentlich, da ist immer auch wieder das, was mit den Blinking Lights zum Beispiel, dass die halt sehr auf Vorherbestimmung ausgelegt sind. Mhm. Also, ich meine, man möchte vielleicht manchmal nach Hause kommen und dann geht irgendwie die, äh, ein bestimmtes Lied an und die Musik geht aus und ich will einfach meine Ruhe haben, aber ich habe halt nicht immer Lust. oder Ich möchte auch nicht, was weiß ich, Das gab so Überlegungen wie also bei diesem tron das war das erste 1989 in Japan, ähm, das hat dann, was weiß ich, den irgendwie in, dafür gesorgt, dass die Gerichte richtig gewürzt waren, dass die, ähm, es gab so eine Harnanalyse, die immer dann äh, geguckt hat, <lacht> stimmt alles? <lacht> und das also, man kommt sich dann halt schnell wie in so einem goldenen Käfig vor. Mhm. Und das ist halt auch genau das, dass man einfach dem Menschen einen gewissen Freiraum geben muss, halt zu experimentieren. Mhm. Und so Hersteller mhm. haben natürlich eine andere Logik, als ähm, man als der Mensch, Mensch der drin wohnt. Genau. Gehen wir doch mal zu den Menschen, die drin wohnen sollen. Hätte jemand von Ihnen Interesse an so einem intelligenten Zuhause? Allgemeines Augenrollen, Schweigen. Sie leben also in einem ganz normalen Zuhause, Ja. Ohne intelligente Steuerungssysteme. Gibt es sonst Fragen an dieser Stelle, hier rund um die Architektur? Da hinten einmal, Markus, bitte. Da hinten, hinten, hinten. Da, genau da. Guten Abend, Daniel Gunner, Fraunhofer Fokus. Ähm, eine Frage, bisher sind wir sehr an der Oberfläche gewesen, Fassaden, ähm, das erinnert mich jetzt an neuartige Werbeformen. Ähm, was ist jetzt mit den ganzen digitalen Ebenen, die parallel zur realen Welt da sind? Ich denke jetzt an diverse Augmented Reality-Applikationen. Nadine, Jörg Müller? Spielen ja. die eine Rolle jetzt, jetzt, jetzt. in Spiel der intelligenten sicher, Stadt der Zukunft? Spielen natürlich äh, auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, Augmented Reality, das stellt man sich heute, heutzutage oft so vor, dass man irgendwie sein Handy aus der Tasche holt, ja, das dann so hoch hält, dann durch die Kamera schaut und dann so ein Informationsoverlay über der Stadt bekommt. Ob das wirklich die endgültige Lösung ist, die wir in Zukunft wirklich haben wollen, ist noch so ein bisschen die Frage, aber ich denke mal, was wir in, in Zukunft werden wir auf jeden Fall digitale Brillen haben, ja, wer sowas haben möchte, ja, mit irgendwie einer, die, die dann entsprechend Augmented Reality machen können, oder man hat eben digitale Fassaden, die eben auch das Aussehen, oder die, die, die digitalen ähm, Layer, wie du gesagt hast, auf den physikalischen Layer draufbringen bringen können. Ja? Meine, ähm, ja. Also de facto leben wir eigentlich schon mit, mit tatsächlich Augmented Reality, also wir haben ja alle mal gelaufen. wir brauchen da Brillen für, aber unsere Telefone reichen ja vollkommen aus dafür. Also äh, wenn ich mir so angucke, äh, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann benutze ich natürlich irgendwie einen Regenradar. Natürlich ist das eigentlich Augmented Reality. Ne? Oder wenn ich im Auto unterwegs bin, dann benutze ich halt irgendwie äh, eine, eine äh, Verkehrskarte, wo ich sehe, wo gerade Stau ist oder wenn ich öffentlich-rechtlich unter Verkehrsmittel unterwegs bin, dann benutze ich halt den Fahrplan und mit den entsprechenden Informationen daraus. Und das sind halt alle Sachen, die eigentlich meine Realität digital erweitern. Das heißt, dieser, dieser Pfad, auf dem wir da sind, also die Erweiterung der, der Realität um den digitalen Raum, den haben wir längst beschritten. Und eigentlich ist die interessante Frage, wohin geht da die Reise? Und ich denke eben nicht, dass es halt so eine so großen utopischen Sprünge sein werden, sondern eher tatsächlich eine graduelle Entwicklung, so wie wir es jetzt aussehen, dass halt eben plötzlich halt die Taxizentralen wegfallen, weil wir halt irgendwie alle äh, nur noch irgendwie auf eine App rumklicken, um unser Taxi zu be bestellen, wo wir sehen können, wo das Taxi gerade ist. Na, so wieder so ein, so ein Augmentation-Schritt. Also gerade im, im Bereich Transport, denke ich mal, ist da, äh, passiert eine ganze Menge. Und ähm, auch da ist es wiederum so, dass, dass eben die zur Verfügungstellung von Informationen dazu führt, dass die Leute anfangen, ihre eigenen ja, Anwendungen, ihren eigenen Nutzen davon zu entwickeln und diese... Was der Diet vorhin sagte, genau dieses Scripting, also dieses Vorhersehen wollen und dieses Einzwängen in so vorbestimmte Korsette, wie Informationen genutzt werden sollen äh, oder auch wie, wie Systeme benutzt werden sollen, funktioniert halt einfach nicht. Die werden halt ignoriert und nicht benutzt. Aber da sind mhm. wir ja. Deswegen gut für diesen Einwurf eben mit Augmented Reality sind wir ja bei, wie du auch sagst, Daten, Frank. Ne? Also das ist ja eine zentrale Forderung, auch wenn es um die intelligenten Städte der Zukunft geht, dass man Daten verfügbar macht und zwar für möglichst viele Leute, möglichst viele öffentliche Daten, die man nutzen können soll. Jetzt beschäftigst du dich, Jörg, äh, ja mit Oberflächen, die sowas oder mit interaktiven Oberflächen und die sowas möglich machen können, dass man auf Daten zugreifen kann im öffentlichen Raum. Was gibt es da für Optionen? Also, dass ich an Daten rankomme, die ich brauche, um mich zu informieren, um mich zurechtzufinden, um Teilhabe... In der Stadt zu haben? Also, ich glaube, man muss erstmal unterscheiden, daran, dass die Daten grundsätzlich erstmal verfügbar sind, ja, über irgendeine API, über irgendeinen Server. Aber das heißt, wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin, ich, schreibe ich mir jetzt ähnlich eh im Programm, um darauf zuzugreifen, sondern brauche ich irgendwie noch jemanden dazwischen, der die Daten dann aufbereitet und irgendwie möglichst bequem in meiner App oder was weiß ich, wie auch immer, in irgendeinem Bildschirm, der draußen steht oder so, ähm, verfügbar macht. Also wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann ist meistens die Aufmerksamkeitsspanne relativ gering. Ja? Man kann irgendwie mal gerade schnell auf den Regenradar gucken, das ist in Ordnung. Aber wenn man dann eine riesen irgendwie Tabelle erstmal bekommt, das ist natürlich... Äh aber was für Möglichkeiten gibt es da in der intelligenten Stadt der Zukunft? Gibt es zum Beispiel riesige Screens, die jetzt nicht an Hausfassaden kleben, sondern die irgendwo aufgestellt sind, die jeder ganz einfach bedienen kann, um zu einem bestimmten Zeitpunkt Informationen zu bekommen, um den richtigen Bus zu erwischen, um herauszufinden, wie voll es gerade am Strandbad ist, um herauszufinden, ähm, ob ich äh, jetzt wirklich noch fahren kann oder nicht, ob gleich ein Sturm kommt. Also ich meine, solche Screens müssen ja nicht groß sein. ne? Ja. Die müssen, <lacht> die müssen <Sichtbar>. halt gerade <lacht> dann zu dem Zeitpunkt da sein, wenn, wenn ich sie gerade brauche. Also ich glaube, in Zukunft werden wir ein ganzes... Potpourri an, an äh, Zugangsmöglichkeiten haben eben das Mobiltelefon, die digitale Uhr, was im Moment relativ viel, äh, wo relativ viel gemacht wird, digitale Schmuckstücke, wo auch digitale Schmuckstücke, ja ja, also Ohrringe oder Ringe an der, an der Hand oder so, über was die ist man mit dann denen denn? Ne, über die kann man dann halt auch Zugriff haben auf Informationen, also Hä? <lacht> Das ja, muss er erklären, also verstehe ich nicht. Ein Ohrring, also, über den ich Zugang habe, zu welchen Informationen? Ja, also, ein Ohrring, <lacht> Ohrring äh, wäre es vielleicht so, dass man dann ähm, was, was hören könnte. Ja? Also, man, man sieht ja den Ohrring nicht, das heißt, es müsste ein auditives Interface sein. Aber was ist, äh, Wie ich sehe den Ohrring nicht. Na, man sieht ja seinen eigenen Ohrring nicht. Ach so, okay. Ja, ja, das heißt, wenn man, wenn man mit dem Ohrring inter, äh, interagiert, dann müsste die Information dann äh, über den auditiven Kanal kommen. Ähm, ja, also, oder, ich könnte Radio hören über Ohrringe oder was? Ja. Okay. ja, zum Beispiel, ja. Eine Frage zu diesen, äh, weil du da so, so für Bildschirme im, im Stadtgebiet plädierst. Äh, wenn wir uns mal die Realität angucken, dann werden die eigentlich im Wesentlichen für Werbung verwendet und dann wird da noch so ein bisschen Alibi-Informationsangebot draufgetan. Äh, während die eigentlich tatsächlich nützlichen Dienste sind halt, also mal abgesehen von irgendwie äh, Zugrichtungsanzeigern, äh, was so die einzigen Displays im öffentlichen Raum sind, die ich irgendwie sinnvoll finde äh, und vielleicht noch öffentlichen Uhren, äh, die eigentlich tatsächlich nützlichen Informationen finden eigentlich auf dem Telefon statt. Ähm, ich brauche eigentlich dieses ganze Geblinke und diese ganzen Bildschirme überall nicht. Naja, aber Uhren eben schon halt draußen und irgendwie also jetzt eine Bushaltestelle, dass der sagt, wenn der, wenn der, wenn der Bus kommt, ist ja schon naja, praktisch. Nein, wie gesagt, ja. die Ausnahme von Fahrtrichtungs und, und ja, solchen ja. solchen. Solche, also, ich mal, no. aber also Regenradar, wenn der irgendwie ja, aber ich draußen. Ja, aber fragen, das ja. ist ja jetzt deine ja. Meinung? Nein, ich Menschen, ja Die frage äh, Informationen. Frage. Haben. Was gibt's denn außer intelligenten Schmuckstücken noch? an Geräten, über die man Zugriff genau. auf Informationen haben ja. kann. Find naja, Brillen, so. ja. Mhm. ich meine ganz in der Zukunft eventuell Kontaktlinsen, aber das, das dauert noch so ein bisschen. Um, ja, sonst irgendwie so Geräte, die man in der Hosentasche hat, wie zum Beispiel irgendwie das Handy oder das Auto, in dem ich sitze, ja. Du hast zum Beispiel, ja, Nadine? weil das jetzt immer mal so angerissen wurde, also vorhin die Frage äh, mit dem, dass wir so an der Oberfläche geblieben sind und wie viel Information braucht man im Stadtraum, weil ich glaube, jetzt mal wieder aus architektonischer Sicht, das heißt halt nämlich genau nicht, dass überall... Ähm, äh, Werbedisplays aufgestellt werden oder so, sondern, also ich glaube, es gibt halt einfach so eine Entwicklung, dass Fassaden von Gebäuden sowieso immer mehr dynamisch werden, weil sie halt sich eben an Umweltbedingungen und so anpassen. Und dass ähm, das gar nicht mal darum geht, uns noch mehr mit Infos zuzuschütten, sondern dass es einfach darum geht, eine sinnliche Form der Gestaltung der Umwelt zu finden. Und das kann hin und wieder dann auch mal wirklich eine ganz praktische Information sein, aber das muss nicht sein, dass alles grell blinkt und so weiter. Kann das, kann das dann irgendwann... So sein Also wenn ich mir das mal so praktisch vorstelle, ich äh, komme aus dem Kaufhaus raus, ich merke, irgendwie es fängt an zu regnen, dass mir dann irgendein Display, was irgendwo ist, zeigt, ähm, so ähnlich wie es jetzt schon bei Ampeln ist, das zeigt mir an den drei Minuten hört der Regen auf oder in fünf Minuten. Das wäre dann so ein Informationsdisplay. Also wie Nadine gerade schon gesagt hat, also ich glaube auch die Hauptfunktion der Displays ist eben nicht, ich will irgendeine Information und suche dann danach, weil dafür nehme ich eben mein Handy oder was ich sonst an Geräten habe, sondern eben die, die Umgebung ist gestaltet. und Dann habe ich eine Zusatzfunktion, dass ich zum Beispiel da dann den Regenradar sehen kann oder durch irgendeine Interaktion oder eben sehen kann, wann es aufhört zu regnen. Aber wenn, wenn wir uns mal angucken, was gerade passiert in, in den Städten, wo ähm, offensichtlich die LED-Preise noch niedriger sind als in Berlin, also nehmen wir mal in, <lacht> zum Beispiel in China, äh, da, da sieht es halt überall aus, also in Shanghai sieht es halt in so also einem Zentrum überall aus wie auf dem, äh, auf dem Times Square in New York. So, das heißt, Also da sind halt die Gestalten, also die Medienfassaden sind halt irgendwie flächenfüllende LED-Displays, auf denen halt im Wesentlichen Werbung und Informationszuschüttung läuft. Ja, ja. Und die, die interessante Frage ist ja eben, was müssen wir eigentlich tun, um aktiv Gegenkonzepte zu entwickeln, also Konzepte, die halt intelligenter sind. Nee, ich denke ja. halt nicht in dem Sinne Gegenkonzepte, mhm. weil ich glaube, das ist halt in Deutschland genau das Problem, dass halt jetzt im Architekturbereich mhm. ist das halt eine sehr hitzige Debatte, da, also gibt es so Grabenkämpfe zwischen Befürwortern und Gegnern von Medienfassaden und faktisch wird das halt aus meiner Sicht an den Unis halt einfach viel zu wenig ähm und, ähm, ausgebildet, unterrichtet, dass einfach Technologie inzwischen, also aus meiner Sicht, das ist es echt ein Gestaltbildendes Element in der Architektur und es braucht halt einfach eine gewisse Design- und Gestaltungskompetenz. Okay. Und das findet an Unis nicht statt, also oder nein, nicht gar nicht, aber aus meiner Sicht viel zu wenig. Und in Deutschland ist man halt deswegen mit den Gesetzen relativ strikt, in Asien halt nicht. Aber ähm, auch da fehlt einfach diese Gestaltungskompetenz. Weil ich finde, es gibt auch durchaus gute Sachen, die nicht nur nerven. So. Hm, Frank spielt ja jetzt wenigstens. vor allem auch auf Ressourcen an ne? und auf ähm, schonende Nutzung und ähm, sowas meinst du jetzt eher, ja, oder? Ja, auch einfach schlechte Lichtverschmutzung. Ne? Also ich meine, ja. das ist halt so also dass wir in Berlin halt irgendwie die Milchstraße nicht mehr sehen können, finde ich persönlich zum Beispiel sehr schade. Und das, äh, wenn ich mir angucke, wie sich die Preise halt für, für LEDs entwickeln im großen Maßstab, dann werden wir die wohl nie wieder sehen, außer bei großen Stromausfällen, die uns dann vielleicht <lacht> irgendwie von den Smart Grids beschert werden. Ähm, in, insofern äh, bin ich halt schon daran interessiert, eben auch ein, einfach eine da äh, dann nochmal darauf hinzuweisen, dass die der, der, der wesentliche Chance, die wir halt haben mit dieser Digitalisierung, ist halt die Sachen besser zu machen. Mhm. Also tatsächlich irgendwie objektiv besser für uns alle zu machen und nicht nur objektiv besser für einige wenige zu machen oder irgendwelche Konzepte umzusetzen, die eben, wie Nadine schon sagt, eben von Ingenieuren ausgedacht wurden und nicht von Gestaltern, die halt sich um die Menschen kümmern. Aber wenn ich das so richtig mhm. verstanden habe, dann ist ja eine optimale intelligente Stadt eine, die so ressourcenschonend wie möglich arbeiten kann. Und zwar indem sie moderne Informations- und Kommunikationstechnologien nutzt. What ja, ich meine, ressourcenschonend ist natürlich eine Sache, aber die Stadt soll ja auch irgendwie Spaß machen, ja. Ich will irgendwie da besondere Sachen erleben können und ich will irgendwie, da, das Leben soll insgesamt an, angenehm sein. Also ich glaube, Ressourcenschonung ist ein großes Potenzial, das mhm. wir da haben durch die digitalen Technologien, aber es gibt durchaus noch andere Sachen, auf die wir achten sollten, ja. Aber es gibt, eins, also es gibt zum Beispiel auch diese Medienfassaden, es gibt auch total grell bunte, die aber ähm, dann selber ähm, wieder, Energie, <lacht> na, na, die, die dann wieder selber Energie produzieren und dadurch ähm, dann sogar irgendwie mehr Energie produzieren als brauchen also. also ich glaube zum Beispiel ein Problem bei den Medienfassaden ist oft, dass die Leute denken, das ist ein ich kann Fernseher. das Wort ja? schon nicht mehr hören. Also die, die Dinger sind rechteckig, deswegen denken die Leute, es ist ein Fernseher und deswegen machen sie da Fernseher-Content drauf. Und das ist eben kein Fernseher, sondern ein architektonisches Element. Und dementsprechend es muss einfach ein bisschen Umdenken stattfinden, wie man mit solchen Systemen umgeht. Ja? Jörg, von dir würde ich gerne wissen, du hast geforscht zu sogenannten interaktiven Schaufenstern. Mhm. Was macht man mit einem interaktiven Schaufenster und wie funktioniert das? Was soll uns das mal bringen? Also äh, uns geht es vor allen Dingen darum, dass das Spaß macht. Ja? Also äh, was wir, äh, ich meine, das ist ja durchaus eine Funktion, wenn ich draußen irgendwie mit irgendwie Freunden oder so äh, spazieren gehe, dann will ich auch irgendwie Spaß haben. Und ähm, was wir, also was wir uns anschauen, ist, wie man in Zukunft, wenn man jetzt so digitale Oberflächen hat, damit interagieren kann. Weil ich ja natürlich nicht die Maus und die Tastatur dran hänge und mich dann äh, irgendwie auf den Bürgersteig setze und damit interagiere, sondern es irgendwie ein bisschen, äh, bisschen besser in den Ort eingepasst werden muss. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, dass man sein eigenes Spiegelbild auf dem Bildschirm sieht und man dann mit Bällen spielen kann. Ja? Und ähm, es ist ganz interessant, was die Leute dann machen. Das ist nämlich nicht das, was man sich irgendwie zu Anfang gedacht was hat, Sie sondern... Gern? Also es spielen vor allen Dingen viel mehr Leute damit, von denen man das niemals gedacht hätte, dass sie sowas im öffentlichen Raum machen, ja. Also ich glaube, bisher ist das, man denkt immer Wer so, denn? ja, also für Leute, von denen man das vielleicht vom Alter her jetzt nicht erwarten würde, dass sie so sehr mit digitalen äh, äh, Sachen oder von der Kleidung her. Was ähm, heißt das denn jetzt? <lacht> <lacht> naja, also so, wenn man jemanden fragt, glaubst du, die Leute würden eben im öffentlichen Raum mit sowas spielen. Dann würden viele Leute eben sagen, nein. Ja, das ist irgendwie, würden, die würden Leute Sie nicht machen. im öffentlichen ja. Raum mit einem interaktiven Schaufenster rumalbern? Im Radio muss man, ja? Ihr beiden schon. Ja. Was würdest du mit so einem Schaufenster machen? Was kann Schaufenster sein? Also auf dem Schaufenster, das wir jetzt gebaut haben, hat man sich selber gesehen, im Spiegelbild, und man konnte mit Bällen spielen. Also ganz einfach, ja. Also man kann irgendwie mit mehreren Leuten zusammen den Ball zuwerfen oder Fußball oder so. man kann ja einige Sachen mit Bällen machen. Also ich habe einen Freund, mit dem mache ich regelmäßig Sekunde, das Mikro, eine Sekunde, da ist dein Mikrofon, genau. Ja, also ich habe nur so eine Idee, zum Beispiel, ich habe einen Freund, mit dem habe ich früher immer so unsinnige Challenges gemacht, irgendwelche Wettkämpfe. Und da könnte man sich eben irgendwie so ein Spiel ausdenken, vielleicht Volleyball, irgendwas in die Richtung und wer halt zuerst den Ball fallen lässt oder so. Ich weiß es ja. nicht, irgendwie so. Spiele. Also da geht es überhaupt nicht darum, dass es das irgendwie sinnvoll ist, sondern einfach, dass es das Spaß macht und dass die Leute eben zusammen in der Öffentlichkeit da was machen können. Okay, Spaß ist ein Aspekt. Klar, eine Frage noch, hier vorne, genau, bitte. Ja, ich habe eigentlich zwei. Ähm, gibt es schon Konzepte, wie man sozusagen mit urbaner Tier- und Pflanzenwelt umgehen will? Weil das ist ja so eine Reizüberflutung, von der, hier, der, von der wir jetzt sprechen, äh, die ich nur bedingt schön finde. Irgendwann will sich mein Hirn dann irgendwann ausruhen. Und ja, wir sind das jetzt gerade sehr stark bei dem Aspekt, wie kann man Architektur gestalten? Wo ja, kann man welche genau. Informationen verbreiten? Aber natürlich hat das alles mehr Aspekte zu ja, also es gibt ja auch so, so ein, so ein äh, Projekt, also städtische Gärten und dergleichen mehr. Ähm, zu integrieren in äh, urbane Lebenswelten und so weiter, weil wir sind nun mal so gestrickt. Und das Zweite, was ich fragen wollte, ähm, gibt es in diesem Konzept auch ähm, Gegenmodelle, wie man die Segregation bzw. Äh, unterschiedliche Stadtquartiere mit ihrer sozioökonomischen Struktur mit berücksichtigen kann? Fangen wir mal mit der Natur an. Flora Fauna der Stadt, wie wird die in der intelligenten Stadt der Zukunft integriert sein? So wie jetzt oder anders? Also ich glaube, also wenn man jetzt gerade aktuell ist, ja gerade jetzt in Berlin zum Beispiel mit den Prinzessinnengärten, also kocht es ja ziemlich hoch. Aber das Einmal ist, kurz erklären für Nicht-Berliner, was ist mit den Prinzessinnengärten? Also das ist halt eine äh, ähm, Zwischennutzung, also ein Gelände, was relativ günstig für eine Zeit lang genutzt werden kann. Kann und wo halt Leute, so also ein Kreuzberg, wo Leute halt Gärten, also einen Garten angelegt haben. Also Leute aus der Nachbarschaft. Also, was man und dazu sagen muss, der Garten, also wir haben so, einen ähnlichen, so ein ähnliches Konzept bei uns im, im Wedding hinter der Raumfahrtagentur, ist der, der Stadtgarten hinter dem Stadtbad. Und der Trick darin besteht darin, dass man alles portabel macht. Also, der Garten befindet sich auf Paletten. Und man kann ihn halt eben entsprechend der temporären Nutzung halt eben woanders hin verschieben, wenn dieser Platz dann nicht mehr zur Verfügung steht. Und, und da kann man eine Menge machen. Und das ist beim Prozess in den Garten aus. Ja, okay. ja. Und das ist halt jetzt, also es ist nicht einfach nur ein Garten, sondern es ist wirklich so ein, so ein Treffpunkt und einfach eine. Ja. Genau, also das ist eine ganze, also, aber das ist echt nochmal ein ganz anderes Thema. Also es hat auch wenig mit eher, Digitalisierung zu nee, so, das, das, tun. Also dieses jetzt sagen, ganze, ne? das, das geht ist dann ja. eher so Richtung so Zwischennutzung, irgendwie selbstgestalten, der Staat jenseits von ähm, klassisch Investoren und so weiter. Das hat eigentlich nichts mit. Digitalisierung. Also wir konzentrieren uns ja stark heute ja. Abend auf diesen digitalen, vernetzten Aspekt, aber da passt natürlich auch rein, wie sich Stadtviertel vielleicht verändern. Ne? Eben durch digitale Stadtviertel. Ich, ich muss da, da, da gerade mal intervenieren ne? aus eigener Erfahrung, das ist nicht richtig. Ähm, also was wir gemerkt haben bei dem Stadtgarten ist, dass äh, gerade die Verfügbarkeit von digitalen Kommunikationsmitteln, also dass ja. man sich halt einfach problemlos darüber koordinieren kann, kann, dass man irgendwie einen Gießplan machen kann, dass man auch anfangen kann, zu automatisieren, dass irgendwie die Möglichkeit besteht, halt einfach zu gucken, wie wird das Wetter die nächsten Tage und so weiter und so fort, dass wir eine Wetterstation haben. Haben. Also okay. quasi digitale Technologie, die halt einfach integriert wird und die verfügbar ist und die billig ist, die einfach dazu führt, dass man so ein Projekt sehr viel einfacher umsetzen kann. Und das ist genau diese Flexibilität, von der ich rede, dass man da nicht so ein Riesenkonzept baut, sondern einfach Technologiebestandteile ja. Be nimmt, die mhm. zusammensteckt und es einfach das möglich macht, Dinge zu realisieren, die man vorher nur hätte schwerer machen können. Ne? Aber das ist dann eher, also der Garten selber ist total analog dann. Also, ja äh, klar, aber <lacht> Es ist eher die Konditionen, wie der entsteht und wie man sich verabredet. Also was vielleicht, also es gibt schon so in der Architektur halt, ähm, aber das ist ähm, halt also sehr utopisch. Es gibt schon so Leute, die daran forschen, also so die Idee, dass ein Gebäude halt ein, äh, so eine Art Lebewesen ist. Also gibt es viel in der Science-Fiction-Literatur, auch schon lange, ähm, aber es gibt auch durchaus Architekten, also zum Beispiel war vor zwei Jahren auf der Architekturbiennale in Venedig, das ist so die wichtigste äh, große Architekturausstellung weltweit, äh, der kanadische Pavillon hat philip Bisley bespielt mit so einer, so einer raumfüllende Installation, wo man reingeht ähm, und da gibt es halt das sind wie so, so Konstrukte, also die reagieren auf die Anwesenheit des Menschen, die bewegen sich, das sind überall Sensoren, und es gibt aber auch Elemente in diesem Installation, die halt so Zellfunktionen auf eine einfache Weise nachahmen. Und das ist schon, also. Wie gesagt, so Zukunftsforscher sind der Meinung, dass die Biologie, also das ist schon so ein Fest, also das Biologie, Physik als Leitwissenschaft ablöst und dass auch in der Architektur es wirklich dahin gehen wird, also immer mehr biologische Leitbilder, nicht nur Bionik, sondern dass auch wirklich der Zellcode in Pflanzen programmiert wird, um halt bestimmte, was weiß ich, Materialien direkt entstehen zu lassen. Aber das ist... In 100 Jahren vielleicht. Ja, aber die Zukunft darf ja sein heute Abend. <lacht> die dürfen wir zulassen. Aber das sind dann so künstliche Welten. Eine Frage so. noch aus dem Publikum. Zwei. Äh, Gebäude, aber Flächen der Zukunft können auch äh, kollaborativ gestalten, ja, nicht nur für einen Menschen, für alle Menschen, welche leben in diesem Gebäude, zum Beispiel Farbe, ja? welche Farbe wollen meistens Menschen bekommen, also da, oh, äh, das ist eines, und äh, zweite Frage, äh, wir leben im sehr breiten Stadt Berlin, und Menschen brauchen sehr viel Zeit, aus Punkt A zum Punkt B kommen. Und ich denke, Städte in Zukunft müssen sehr smart sein, richtig? Zum Beispiel in ein paar Gebäuden Gebäude nebeneinander und alles, alles kommt, All, alle, alle Dienstleistungen. Alles, was Menschen brauchen, müssen hier in diesen Platz kommen. Das denke ich also das, die zweite Stadt. Frage geht Richtung ja. Städteplanung. Wie ja. kann man ja, ja. intelligenter planen, dass eben bestimmte Dinge beieinander sind, wie ja. Sie denken, die zusammengehören sollten? Ja. Ja. Und die erste Frage war, wie man gemeinsam Gebäude ja. gestalten ja. kann. Also Richtig. eine Gemeinschaft kann sich gemeinsam entscheiden, ja. wie wollen Gebäude ja. aussehen. Ja. Das geht ja in Richtung Mitbestimmung, oder? Ja. Also, also das eine, ich meine, das sind dann halt, da gibt es schon ganz konkret halt die sogenannten Baugruppen, also halt wo es halt nicht den klassischen Bauherrn gibt oder Investor, der was baut und dann kauft jemand die Wohnung, sondern wo sich einfach mehrere Leute zusammentun. Ganz viel im Prenzlauer Berg, also hier in Berlin, da ist Berlin schon so ein Vorreiter für sozusagen so eine Art Selfmade City, also eine Stadt, die von den Bewohnern gemacht wird, wo ich auch so diese prinzessin oder diese Urban Farming dazu zählen würde. Mhm. Ja. Ich würde da gerade den Aspekt noch Ganz kurz ja. nur bei der zweiten Frage. Ja, genau, die geht ja okay. ganz genau dahin, weil ja. nicht, wir haben nämlich die zweite Frage von Petra Sitte noch nicht beantwortet, nämlich die Frage nach der ähm, was Städteplanung. Ist, genau, was ist halt mit, den, mit der Städteplanung und den, den sozioökonomischen Grundlagen. Und genau da sehe ich halt große Chancen, dass wir zum einen besser verstehen, wie unsere Städte eigentlich gerade aussehen, äh, wenn wir halt mehr Informationen zur Verfügung haben, also auch einfach sehen, wo entstehen soziale Brennpunkte und wo werden bestimmte Angebote einfach nicht angenommen oder wo ist einfach die Lage so schlecht, dass man dringend was tun muss. Äh, und Geht das jetzt in Richtung Open zum, Data, ja, so Daten verfügbar machen, nicht Informationen? Nur, sondern indem man den Leuten auch einfach die Möglichkeit gibt, es zu sagen mhm. und ihnen zuzuhören. Und äh, indem man halt die digitalen Technologien benutzt und zum anderen halt eben auch äh, den, den Versuch unternimmt, halt dann Dinge besser zu machen. Was stellst du dir da vor zum Beispiel? Naja, wenn ich mir halt zum Beispiel angucke, wenn ich also gerade mal im Wedding zum Beispiel unterwegs bin, da ist halt die, direkt nebeneinander. Da haben wir irgendwie das neue Baugruppenhaus direkt an der Panke, so was halt irgendwie super schick ist und total ökologisch und alles prima. So Und 50 Meter weiter ist halt einfach das blanke Elend. So, ne? das ist halt so, die, wir haben da diesen Kontrast. Was meinst du mit blankes Elend? Na, blankes Elend halt, da spielen Kinder auf der Straße, die sehen abgerissen aus, da sieht man ganz genau, da funktioniert der Sozialstadt nicht. Mhm. So, und die, äh, und diese, dieser Kontrast, einfach zu sehen, wo konzentrieren wir eigentlich unsere Ressourcen, also was tun wir eigentlich als Stadt, äh, damit alle, die hier wohnen, halt irgendwie ein, ein halbwegs gutes Leben haben können. So, äh, diese Frage wird einfach überhaupt noch nicht bearbeitet. Also momentan ist es halt nicht so, dass wir irgendwie den, dass ich den Eindruck habe, dass äh, zum Beispiel Berlin die Möglichkeiten, die da wären, zu, zu sehen, wo brennt denn gerade was, wo sind Dinge, die schlecht laufen? wo Aber haben. Aber wie wir würde man das deiner Meinung nach in einer intelligenten Stadt der Zukunft mit Vernetzung und Kommunikations- und Informationstechnologien lösen, sowas? Na, kleinteilig vor allen Dingen. Also indem man halt einfach in die Stadtteile geht und Angebote und Technologien in die Stadtteile reinbringt. Und sei es auch nur eine, eine doofe Webseite, wo die Leute einfach sagen können, übrigens hier äh, da kommt die Müllabfuhr nicht mehr oder da brennt irgendwie dauernd die, die Mülltonne oder der Spielplatz müsste mal wieder gemacht werden. Mhm. Ähm, und einfach ihnen die, einfach nur das Gefühl zu geben, dass ihre Anliegen gehört und berücksichtigt werden. Das wurde schon mal eine Menge äh, äh, ja, ändern. Also in London gibt es das ja schon, da ne? gibt es ja mhm. diese Webseite Fix My Street wo die Leute auf einer Karte eben sagen können, Mensch, hier ist das und das stimmt nicht und das und das stimmt nicht. Das kommt, glaube ich, auch eher von den Bürgern selber und ist aber inzwischen so weit, dass die Leute aus der Verwaltung schon sagen, ja, das haben wir gefixt, das haben wir gefixt und, äh ich habe dabei aber immer das Gefühl, dass nur die Menschen sich dann engagieren können in so einer intelligenten Stadt der Zukunft, die auch Zugang haben und umgehen können mit solchen Medien. Ne? Oder die äh, ein Smartphone haben oder die wissen, wie das Internet funktioniert. Ist es vielleicht ja. irgendwie auch eine ob man, wann sich die Stadt der Zukunft wirklich entwickelt? Also mit den neuen Generationen vielleicht, die mit dem Netz groß werden? Was ich meint weiß, ihr? Ich weiß das. Andreas. Also... Ich denke, mir, das ist ja ein wachsender Prozess. Also ich meine, vor, vor 20 Jahren, äh, wer hat da mit dem Handy telefoniert? Ja? Also heute haben wir eine Handy und eine zunehmende Smartphone-Abdeckung äh, durch alle Altersgruppen. Also es gibt ja heute kaum noch einen Senior, kaum noch einen älteren Menschen, der nicht wenigstens ein Handy hat und wenn es mit ganz großen Tasten ist, weil man es irgendwie dann vielleicht besser bedienen kann. Also, ich glaube, das wird einfach mitwachsen. Und ähm, ich glaube, so eine Frage, wenn man jetzt sagt, ja, ähm, momentan ist es vielleicht noch so, dass wir halt Bevölkerungsgruppen haben, die da ähm, nicht partizipieren, die da ausgeschlossen sind. Aber irgendwann denke ich, dass auch öffentliche WLANs, ähm, öffentlicher Zugang zum Netz, dass das eine Selbstverständlichkeit sein wird. Und ich glaube, das sind, wenn wir jetzt uns über Zukunftsthemen unterhalten, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da in, in 20 Jahren also jeder irgendwie Zugriff aufs Netz oder aufs Smartphone hat. Eine mhm. ähm, andere Frage ist die, ähm, ob, ob das dann jeder will mhm. und ob das dann jeder nutzen will. Also ich habe jetzt gerade, als wir ähm, gesprochen haben über die Wohnung der Zukunft, da habe ich gedacht, irgendwann weiß die Wohnung wahrscheinlich besser, was für mich gut ist als ich selbst. Und dann wird irgendwo automatisch mein Körpergewicht äh, ähm, gemessen und dann setzt mich mein Kühlschrank auf Diät und bestimmte Lebensmittel kann ich nicht mehr ordern oder bestellen. <lacht> <lacht> Und, und, oder ich stelle dann irgendwie das Ayurveda-Programm ein und dann äh, wird alles äh, wieder gut und besser. Also, äh, das, das kann alles, aber es muss ja, es nicht. Alles, es ja. Reden wir doch mal darüber, ähm, womit du dich ja vor allem beschäftigst, ähm, nämlich mit der Fortbewegung in so einer Stadt der Zukunft, also intelligente Fortbewegung. car go du bist Pressesprecher davon, das ist ein äh, Carsharing-Angebot. Ähm, für alle, die das nicht kennen, funktioniert ungefähr so, dass man sich im Netz registriert, über eine App sehen kann, wo freie Autos sind, die sind im ganzen Stadtgebiet verteilt wenn man einmal registriert ist und so eine Chipkarte hat, dann kann man jederzeit an einem Auto, was einem gefällt, vorbeigehen, wenn es frei ist, zack, aufmachen und damit wegfahren und es irgendwo wieder abstellen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ungefähr gut. so. Also nein, das ist ziemlich da genau, funktioniert so, oder? Ja, sehr gut. Ja. Ähm, es ist, Daimler sagt, die dahinter stehen, das ist unser Mobilitätskonzept für die Zukunft. Warum ist das ein Mobilitätskonzept für die Zukunft? Ja, also um, unser Mobilitätskonzept für die Zukunft, äh, so würde ich das jetzt auch nicht sagen, es ist ein Mobilitätskonzept mhm. für die Zukunft, da gibt es sicherlich noch ganz andere. aber Autos ähm, nutzen statt verkaufen. Ja, das, das, ist, das ist halt eine Möglichkeit, sich in der Stadt zu bewegen, die mehr und mehr nachgefragt wird. Carsharing ist ja ein wachsender Markt, wir hatten uns ja vorhin schon mal kurz darüber unterhalten. Mehr und mehr Menschen, die in der Stadt wohnen, sagen, ein eigenes Auto brauche ich nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich habe das halt immer Probleme, einen Parkplatz zu finden. Ich brauche es vielleicht von 24 Stunden am Tag, nutze ich es effektiv eine. Davon fahre ich 40 Minuten um Block, um den Parkplatz zu finden. Das heißt, es steht eigentlich mehr rum und dafür gebe ich eine Menge Geld aus oder auch eine andere Situation, meine Familiensituation sagt, ich brauche jetzt kein Auto, ich habe halt keine kleinen Kinder, ich habe keinen Hund, ich kann im Grunde alles mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen und trotzdem ab und zu möchte ich vielleicht schon mal eins haben. Ja, wenn es also gerade äh, passt, wenn es zu so unbequem ist, wenn ich den berühmten Kasten Selter kaufen muss äh, oder wenn ich von A nach B muss und muss halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fünfmal umsteigen, äh, braucht vielleicht dreimal so lange. Äh, und genau ähm, dafür haben wir k entwickelt, also für Leute, die sich in der Stadt äh, mobil auch mit dem Auto mal bewegen wollen, ohne jetzt das eigene Auto nutzen zu müssen. Weil müssen. es in Zukunft ähm, viel zu viele Autos sonst geben wird? Oder was ist die Idee ja, dahinter? Auch, Weil auch, die Leute das eh nicht mehr alle nutzen können. Also ja, auch, warum setzt ihr da gerade auf das, dass das das Konzept für die Zukunft ist? Auch das ist natürlich ein Problem, was wir in Städten haben. Also du hast es ja in der Anmoderation schon gesagt. Also die Stadtbevölkerung nimmt zu, Verkehr in den Städten nimmt zu. Mobilität ist ja quasi so eine Art Grundbedürfnis. Leute wollen sich bewegen, Leute müssen sich auch bewegen von A nach B. Ähm, und natürlich haben wir mehr und mehr Probleme mit dem Verkehr, nicht nur mit dem fließenden Verkehr, sondern auch mit dem ruhenden Verkehr, mit Parkverkehr. Ähm, wir haben ja irgendwie große, ähm, große Flächenkonflikte auch in der Stadt. Ja? Also irgendwas ist halt immer zu knapp. Und, ähm und aber kann es nicht auch sein, dass die Leute dann einfach sagen, gut, dann nehme ich mir so einen kleinen K2Go-Wagen hier als Zweitwagen und habe noch meinen äh, anderen Wagen und dann nutzen die gar nicht weniger Auto, sondern mehr oder die fahren dann weniger Bus und Bahn. Also der öffentliche Nahverkehr lässt total nach. Dafür gibt es auf einmal unglaublich viele von diesen kleinen Autos, die rumfahren und die die Straße verstopfen. Ja, ich glaube, da, ähm, da überschätzt man jetzt auch den Effekt von so einem Konzept <lacht> wie K2Go. Ich meine, wir sind ja kein Massenverkehrsmittel. Im Grunde sind wir halt was... Ihr halt setzt da mal darauf, oder? Aber, als ja, also wir freuen uns natürlich äh, über mehr Nutzung und über viel Nutzung, aber es ist tatsächlich so, wir machen ja auch regelmäßig Umfragen unter unseren äh, Nutzern und äh, die sagen äh, genau das, was wir uns auch denken und wofür wir das auch designt haben. Die sagen, äh, wir nutzen das als Ergänzung zum mhm. öffentlichen Verkehr. Natürlich nutzen wir es mal anstelle U-Bahn und S-Bahn fahren, aber das ist natürlich in der Größenordnung, wenn man sich mal anguckt, was für Transportzahlen hat der öffentliche Nahverkehr und was für Transportzahlen hat Car Also Da können wir äh, unsere Nutzerzahlen noch locker verdoppeln und verdreifachen und trotzdem kommen wir da nicht ran an, an die äh, Bewältigung und an, an die Kapazität. Ähm, und wir haben auch durchaus Kunden, die ein eigenes Auto haben, die wohnen vielleicht am Stadtrand und die sagen trotzdem, wenn ich in die Stadt reinfahre, äh, was soll ich da halt mit meinem Kombi fahren, dann nutze ich mir lieber halt einen kleinen Smart, mit dem finde ich schnell äh, und unkomplizierten Parkplatz. Und ähm, die Parkgebühren sind auch noch im Preis mit drin äh, und dann nutze ich den, aber, aber wir können also nicht feststellen, dass wir da irgendwas kannibalisieren. Nicht. Äh, also, nein, ich auch nicht, Wie sieht das, das unser Publikum? Wird. Sehen Sie das auch so, dass... Praktisch sowas, also Carsharing, man nennt das, glaube ich, Intermodalität, verschiedene Busbahnen, dann mal das Auto nutzen, ist das der Stadtverkehr der Zukunft? Ich denke, ja, aber meine Frage kommen in dieser Richtung. Ja. Zum Beispiel habe ich gesehen eine Werbung von Wall. Das eine Werbung von? Wall. Oh, Wall, mhm. Wall, Wall, ja. mhm. äh, Denn du bekommst, du kannst äh, Internet nutzen auf der Straße. Ne? Internet auf der Straße, einfach ja. so? So ist interessant, wie kann auch Marketingkonzepte und Flaschen kann in der Stadt äh, entwickeln für ähm, soziale äh, Nutzen. No? Das ist ein bisschen als diese kommunistische Entwicklung von, von Ressourcen, kollektiv. Mhm. kollektiv. Und zum Beispiel, no, diese Werbung äh, nutzt eine Flasche äh, nicht äh, tangible, no? nicht mhm. äh, real, aber mit, mit einem Service. No? Okay. Also als, als äh, an Bord. Ja. Und so, zum Beispiel, so haben Internet frei in der Straße ist Wäre das was für alle hier? Internet frei auf der Straße? Nicken? Ja. Und nochmal zu Mo noch zur Mobilität. Ähm, es waren ja eben ein paar, die Carsharing nutzen. Hat sie das jetzt gerade überzeugt, hier einige von Ihnen, dass sie gedacht haben, oh das will ich vielleicht doch in Zukunft auch mal, ich schaffe mein Auto ab oder wie ist da die so hier vorne, die Dame, die nachdenklich guckt mit der Strickjacke? Würden Sie, äh, ja genau, Sie waren glaube ich bei Carsharing schon dabei, oder? Waren das so Gründe, wie, wie Herr Andreas Leo eben aufgezählt hat, aus denen herum Sie sich dafür auch entschieden haben, ich mache das nicht mehr, ich habe kein eigenes Auto mehr, oder? Ja, ich werde mein Auto jetzt auch abschaffen, weil ich auch festgestellt habe, dass ich das nicht mehr brauche und äh, mit Carsharing-Angeboten und öffentlichen Verkehr und auch Fahrrad in der Stadt sehr viel besser unterwegs bin. Und wenn ich dann mal ein Auto brauche, dann werde ich mir eins mieten oder fahre mit der Bahn, was auch manchmal viel günstiger ist inzwischen. Ich wollte noch eine nachfragen jetzt. Ist das ja so, dass gerade, bleiben Sie noch mal ruhig mit dem Mikro dabei. Es ist es gerade so, dass wenn man ähm, jetzt Car2Go zum Beispiel nutzt, dann meldet man sich ja das Netz an. Und dann hat man eine kleine App auf seinem Telefon und dann kann man immer gucken, wo ist das Auto gerade frei. Und die Autos werden ja per GPS, glaube ich, geortet und immer gesteuert, damit man immer weiß, wo ist gerade was frei, damit das weitergegeben kann. und Ja, damit, so, ne, von so wollte ich nicht sagen, sonst, <lacht> sonst, äh, sonst äh, kriege ich äh, gleich ich, ich, äh, mit Also wir orten die Fahrzeuge natürlich nur, wenn sie frei sind, nicht während sie fahren. Würde Sie so stören, dass so Daten werden sammelt werden, wie ich mir gerade vorstelle, dass man geortet werden kann, sowas. Haben Sie über sowas mal nachgedacht? Ja, ja, ich denke darüber nach. Aber ich glaube, wenn ich diese Angebote nutzen will, dann muss ich diesen ja, diesen Preis sozusagen in Kauf nehmen. Also ich nutze zum Beispiel auch Touch and Travel von der Deutschen Bahn im öffentlichen Nahverkehr. Und da werde ich ja auch geortet. Also oder ich kann mich orten lassen und das ist sehr viel bequemer. Aber ich weiß halt, dass diese Daten dann auch nur für diese Zeit erhoben werden und danach nicht. Und ich glaube, dafür muss man auch Sorge tragen, dass diese Daten eben nur temporär festgehalten werden und nicht irgendwie langfristig gespeichert werden. Weil sonst haben wir natürlich überall irgendwelche Bewegungsprofile die, also wenn die langfristig erhalten bleiben, das ist das Stichwort, ist das, ich, ne? Bewegungsprofile. Sinnvoll. Sie sagen gerade, Sie glauben, dass Sie hoffen, dass, dass dafür Sorge getragen wird, dass die nicht ähm, länger gespeichert werden. Ist das so die Schattenseite dieser intelligenten Stadt der Zukunft, dass eine Menge Daten anfallen, die auch, wenn man will, für falsche Zwecke gebraucht werden können? Ja, ich denke schon. Da meldet sich Frank Rieger von ja, Chaos genau. Computer Club. <lacht> ähm, ich denke, denke klar, dass das einer der, der Dinge ist, die man im Auge haben muss. Äh, zum einen ist natürlich eine Menge Nutzwert, aus solchen Daten zu ziehen, also auch gerade, wenn man die äh, anonym aggregiert, indem man halt zum Beispiel weiß, wie äh, ja, Wanderungsbewegungen von Menschen in der Stadt funktionieren und, und einfach auch, um zum Beispiel die Positionierung von Fahrzeugen zu optimieren. Äh, auf der anderen Seite muss halt, ist halt klar, dass es halt eine, eine strikten Regulierung, eine Überprüfung der Regulierung braucht und auch äh, durchaus Marktanreize braucht, äh, um die Firmen und Organisationen, die halt solche Systeme zu betre betreiben, halt ehrlich zu halten und die halt einfach durchaus im, im Zweifel zu sagen, okay, äh, hier, mein Carsharing-Dienst ist, ist besser, weil er halt einfach keine Datensauereien begeht und einfach möglichst wenig Daten speichert. Ähm, was auch sicherlich damit zu tun hat, dass irgendwie natürlich unsere staatlichen Behörden immer mehr gerne Daten haben wollen. Äh, und wenn die Daten vorhanden sind, dann kriegen sie die in der Regel aus. Das heißt also, der, solche Systeme datenschonend aufzubauen äh, im Sinne von den Nutzwert der Daten erschließen, den man erschließen kann, aber dafür sorgen, dass das Individuum halt nicht zurückverfolgbar ist, ist halt eine Sache, die äh, durchaus eine Herausforderung ist, bei, bei solchen Systemen, die zu designen. Kann ja nicht vielleicht auch mit mehr möglicher Teilhabe auch mehr Kontrolle durch diejenigen irgendwie stattfinden, die eben über die Daten auch gespeichert werden, in so einer Stadt der Zukunft? Also das ist tatsächlich strukturell ein bisschen schwierig, weil in der Regel sind die Unternehmen, die es betreiben, ja, solche Systeme betreiben ja privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt also, deren Profitinteresse steht da ganz klar gegen Nutzerinteressen. Das heißt also, wir haben da einen Interessenskonflikt, der äh, vermutlich nicht ohne staatliche Regulierung aufzulösen ist. Beunruhigt ja. das die Runde hier generell, das Datensammeln ist das ein Thema? Ja? In, in Zukunft brauchen wir ein Rechnung mit einer Kopie von der Daten geben <lacht> in eine web -Adress. Das wäre praktisch, ja. Oder vielleicht wir brauchen wir eine äh, Datenbank von uns. Äh, die wir äh, selber kontrollieren können digitale Identität und sagen okay ich möchte anonym sein kann sein mhm. aber ich möchte wenn auch ich eine einen Vertrag mit dir unterschreibe dann dann meine Daten gehören mir so mhm. was was ich in der Internet äh, gebe mhm. äh, oder publiziere ne? dann kann auch äh, äh, zuerst in meine äh, so zum Beispiel ein Vertrag mit mir selbst ne? ja. mit meiner digital Self man eine, zu mir. Ne? Mhm. Das ist eine Idee. Ja. Aber hier in der Runde sind wir uns doch einig, dass eigentlich die digitale Stadt nicht aufzuhalten ist, oder? Jörg? Ja, ich meine prinzipiell aufzuhalten, natürlich. Ich meine, wir leben ja in einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, wir können im Prinzip äh, Gesetze erlassen, wie die Gesellschaft das möchte. ja. Das heißt, wir könnten einfach alles verbieten. Aber äh, ich glaube... Also wie bei vielen Sachen überwiegen hier doch eher die Nutzen, die wir da sehen. Und wir haben sicherlich Probleme, gerade im Bezug Privacy, auch im Bezug Aufmerksamkeit. Also dass Sachen zu sehr Aufmerksamkeit beanspruchen, die dann natürlich staatlich reguliert werden müssen. Aber eher in dem Sinne, dass man halt regulierend eingreift, als dass man es komplett verbietet. Andreas, wie siehst du das? Ja, also ich denke mir, also ich bin grundsätzlich ja froh, dass das Meister in den Städten immer noch analog ist. Ich kann also durchlaufen und irgendwie kann mich da drin bewegen und muss es nicht virtuell machen. Aber ich denke mir, so digitale Stadt als... als zur Effizienzsteigerung, zur Ressourcenschonung und vor allen Dingen halt zur Vernetzung. Ich glaube, dass also die Städte in der Zukunft vernetzte Städte sind und auch die Mobilität in der Stadt. Der Zukunft ist eine vernetzte Mobilität, du hast es ja schon gesagt, eine multimodale Mobilität und dafür brauche ich oder das wird eigentlich nur möglich und gut möglich durch die Digitalisierung und durch Smartphones, durch mobiles Internet und so weiter und so fort. Ich denke mir, das wird zunehmen noch. Nadine, du als Architektin in der digitalen Stadt der Zukunft, was dürfte für dich auf keinen Fall fehlen? Was müsste unbedingt in so einer intelligenten, vernetzten Stadt drin sein? Oh, das ist jetzt, das ist jetzt eine... Äh, also, also... Dein Wunschtraum. Architektonischer ich glaub, ich Wunschtraum. So ein, also ich glaube, jetzt mal um das anzuknüpfen, also, uh, anzuknüpfen was gerade gesagt wurde, ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Und ich finde es eher... Ich weiß nicht, ob man da so. Äh, das ich ist, ist, glaube, das sind immer so kleine Schritte. Und das ähm, ist wichtig, glaube ich, dass man sich einfach mit dieser Entwicklung auseinandersetzt und eher so ein Bewusstsein, ähm, äh, also die Leute auch auf so eine Ebene, auf so eine Ebene mitbringt, dass sie aktiv mitgestalten äh, können und dass nicht äh, die Bewohner irgendwie als so Opfer, die dem, äh, die irgendwelchen Gesetzen oder irgendwelchen ähm, was weiß ich, Unternehmen ähm, ausgeliefert sind, sondern dass man halt mündige Stadtbewohner hat. Das ist, glaube ich, also was, vielleicht ist das die, jetzt auf die Schnelle, die, das Wichtigste in der digitalen Stadt. Weil ich glaube, es ist einfach absolut wichtig, sich diese Entwicklung zu stellen, weil aufhalten kann man sowieso nichts. Und ähm, jetzt so aus architektonischer Sicht, glaube ich, ist viel mehr so Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen notwendig. Weil es haben wir vorhin zum Beispiel schon festgestellt, dass... Ähm, ähm, ähm, Jörg ist ähm, Informatiker und äh, entwickelt Medienfassaden und hat noch nie was mit Architekten zu tun gehabt. Ja. Oder, oder, also, nicht nenn ausreichend ich so ganz, mit aber, Architekten äh, zu tun gehabt. Ja, <lacht> ja genau. Also das, das sind, glaube ich, eher so die mhm. Punkte, als dass man das an, konkret an der Gestaltung, weil ich finde es eher überraschend, dass man nicht weiß, wie alles aussieht, weil das wäre blöd. Mhm. Frank, hast du irgendeine Wunsch-Utopie für die intelligente Stadt? Ähm, ja, mehr Experimente, mehr mhm. Kleinteiligkeit, also nicht den Versuch, einen großen Masterplan zu schaffen, sondern einfach den Technologie als Möglichkeit für Freiraum zu sehen und aber eben auch zu respektieren, dass wenn Leute keine Lust darauf haben und wenn sie nicht daran teilnehmen wollen und äh, einfach auch ihre Privatsphäre zu respektieren und nicht äh, Systeme zu gestalten, die einfach stillschweigend davon ausgehen, dass alle Leute die gleichen Bedürfnisse haben. Und Jörg, abschließend deine... Dein Wunsch für die vernetzte Stadt, welche interaktive Oberfläche möchtest <wirst> du unbedingt <lacht> gestalten? Also ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist, dass... Äh, eben, wie gerade schon gesagt, die, die Bürger das selber beeinflussen können, das selber in der Hand haben und, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil daran ist auch die Ausbildung. Also, dass eben die Bürger selber auch mit den Technologien sich auskennen, dass das eben nicht als fremdbestimmt wahrgenommen wird oder als irgendwas, was irgendwie Angst, Angst macht, sondern dass alle, möglich, alle die Möglichkeit haben, das selber zu lernen, das selber bauen zu können und ähm, auch selber das beeinflussen zu können. Jetzt haben wir ein sehr demokratisches Ende hier gefunden, ne? Es ist ein so mega komplexes Thema, die intelligente Stadt der Zukunft. Wir haben es versucht, auf verschiedene Aspekte zu begrenzen, aber da haben Sie alle gemerkt, schießen immer, immer wieder Gedanken dazwischen und dann kommt was Neues dazu und man kann gar nicht alles so vertiefen, wie man vielleicht möchte. Wir hoffen auf jeden Fall, von derer, die wissen, dass wir Ihnen in diesem digitalen Salon ein paar Anregungen liefern konnten zur intelligenten Stadt der Zukunft, wie das alles aussehen kann, wie man da wohnen, leben, arbeiten und operieren kann sozusagen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Jörg Müller, Frank Rieger, Andreas Leo und Nadine Heinig und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen allen, dass Sie da waren, dass Sie sich beteiligt haben und wir hoffen, der nächste Digitale Salon wird von Ihnen auch wieder gut besucht werden. Vielen Dank. Schönen Abend noch.